Ja hallo liebe Freunde, ich mache heute eine kleine Testfahrt, photovoltaik Testfahrt da mitten in Klagenfurt, ich bin gerade am See, am Wörthersee. Wunderschöne Aussicht da und ja, bleibt mal dabei bei dem Video. Ich werde ein bisschen den Photovoltaik ertragen im Winter erläutern, also viel Spaß beim Video. Ja, jetzt wäre ich mal da Die Sonne scheint da heute in Klangfurt. Ich bin leider In den letzten Tagen ziemlich verkühlt gewesen Jetzt bin ich nichts zum Radlfahren gekommen Jetzt möchte ich da heute Aber so einen kleinen Solartest machen Mal schauen Der Tor -Turbo ist Heute am ganzen Vormittag Jetzt ist genau 12.15 Uhr herumgestanden Naja, bringt doch, sage ich mal Mitte Dezember, 107 Watt und um die Mittagszeit runter, was hat dann jetzt da zum Beispiel heute schon runtergebracht, 100 Wattstunden, gestern 130 Wattstunden, ist jetzt natürlich nicht berauschend, jetzt schauen wir mal, der Ladestand muss, muss 100% sein, sonst also nur auf 92%. Ja, egal. Also, wir haben jetzt einmal eine Spannung von 41,5 Volt, was eigentlich normal 100% sein müsste. Ich sag das Batteriemanagementsystem, irgendwas passt da auch nicht hundertprozentig. So, der drüber ist schön zugefroren. Das Radl ist auch komplett die Ketten rostig, die muss ich unbedingt schmieren. So, jetzt machen wir die Hütte zu und fahren wir mal Richtung Wörthersee, hätte ich gesagt Und dort schauen wir mal weiter, was wir machen Also viel Spaß bei dem Video So, danke an den netten Kärtner, der da jetzt rausgeblättert hat, dass der Römer Radl weg ist. Ich habe es nicht gesehen, aber uh, natürlich, wenn es möglich ist, fahre natürlich auf der Fahrradstraße. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen den Verkehr behindert habe. Aber... Es ist ja doch voll angenehmer da zum Fahren. Oh, es ist alles schön zugefahren. Ich spüre meine Hände nicht mehr. Meine Finger sind sehr eingefroren, ich kann nicht einmal die GoPro-Tasten aus und einschalten. So, ich habe das jetzt da ein bisschen umgeändert. Ich fahre da jetzt nur zum See her, also nicht nach Sikin rauf. Es ist mir einfach zu kalt. Ja, ich brauche unbedingt einen dickeren Handschuhe. Und das ist auch relativ gefährlich, weil es ist ziemlich eisig zwischendurch. Und ja, Ich glaube, ich komme da jetzt nicht über so andere Ufer um mich, oder? Aber wie funktioniert das da? Sieh ja, was? was? Bitte? Genau, ja. Du kannst sogar schlafen mit Marco. <lacht> So im Hochsommer ist da alles gekrammelt voll. <lacht> Im Winter natürlich nicht. Jetzt beim Strandbad in Klagenfurt. Da hinten sieht man den Pyramidenkogel. Ich werde jetzt einfach eine kleine Pause machen, ein paar Fotos von dort durchschießen schießen, schauen was an Photovoltaikleistung kommt und dann wieder rückwärts fahren, weil es ist mir einfach echt zu so kalt. Ich muss schauen, dass ich unbedingt eine und dann eine Handschuhe auftreibt. Oh, die sind heute halt, sonst war eher Brei-Handschuhe, aber unbedingt Winter geeignet oder eigentlich gar nicht. Das ist auch schon Skihandschuhe. Eine schöne Aussicht auf den Wörthersee-Haupt. Nehme ich dann natürlich mit her. Ich glaube da passt es super für ein Fotoshooting. So, ich stehe da jetzt am wunderschönen Wörthersee, schaut euch das Panorama da an. Da oben der Schnee runter. Da hinten ist der Pyramidenkogel mit der Aussichtswarte. Und ja, schaue ich gerade, was ich am Photovoltaikstrom produziere. Es sind immerhin 90 Watt, 91 Watt, 92 Quadrat wenn man da schaut, gut, die Sonne ist leicht bedeckt aber bis zu 100 Watt sind auf alle Fälle möglich jetzt hat es schon 140 Wattstunden produziert ist gar nicht wenig für das eigentlich, dass er erst ab 10 Uhr irgendwo in der Sonne gestanden ist also ich sag, auch im Winter, es ist zwar nicht unbedingt jetzt die beste Jahreszeit dafür, aber so 200-300 Wattstunden kriegt man schon runter, wenn es ein einigermaßen sonniger Tag ist. Finde ich trotzdem extrem gut und wenn man bedenkt, dass bei dem Sonnenstand da oben eigentlich das obere Panel fast für die Fisch ist, sage ich jetzt einmal, weil das nur minimal angeschienen wird bei dem Winkel. Und trotzdem 100 Watt runterkommen. Ja, ist ganz gut. So, jetzt werde ich das glaube ich heute da ein bisschen rosten, sitzen und dann werde ich das gemütlich abbrechen, weil äh, mit meinen Handschuhen komme ich heute nicht mehr weit. Dann werde ich wieder zurückfahren. Und während ich jetzt da laden oder, zeige ich euch ein paar Impressionen der schönen Stadt Klagenfurt in der Weihnachtszeit. Viel Spaß! Merry Christmas, Baby! Reindeer's coming out to play Santa Claus is packing the presents Making sure you've been behaving okay Merry Christmas, honey The snowman's dusting off his hat Putting on the show for everybody Give them a smile that lasts another year Merry Christmas, baby The snow is laying to feet deep Now wish upon a falling star So all your secret dreams can come true Jetzt wieder eine wieder Der dritte Sensor, ich weiß nicht, habe ein paar Magneten verloren. Jedenfalls <lacht> springt relativ spät an jetzt immer. Und die Radwege da sind ja wirklich mies bei einer Also, mies. Ich dort Tour, geeignet. Ich hoffe, dass ich im Frühjahr dann auf die gefederte Variante umsteigen kann. Das wird sicher spannend und spaßig. Äh, ja. Aber zumindest gibt es eine Radwege da, das ist schon mal angenehm, da kann ich schon gemütlich am Radweg dahin dösen. Ja, da in vor den Landkanal so richtig lässig zum Radlfahren und Spazieren gehen. Ich fahre jetzt einfach nur mit Stufe 16, das heißt da 16 km/h. Und da braucht er 130, 140, 150 Watt, je nachdem. Egal ob ich jetzt trete oder nicht. Also treten durch schon, aber ohne irgendwelche ohne irgendwelchen Kraft da fahren. Also ich bin echt schon gespannt, wie das Ganze im Sommer sein wird. Ich glaube da kannst du mit der Sonnenkraft so richtig lässig Tag herumkursen. Zum Glück sind diese Zwischenfahrten bei den Gehwegen, Radweg immer relativ schmal. So, ich werde da jetzt gerade rüberfahren. In den Kreuzungen ist natürlich immer ein bisschen Aufwand. So, ich mache das jetzt gleich als Städtetrieb-Test, wie es mit dem über so in der Stadt unterwegs ist. So, ich sage immer, um die Radlfahrwege auszustellen. Das war ich habe zwar Engstelle um aber ich riskiere es jetzt einfach. So durchflutschen durch eigentlich nur immer überall. Oh, da war es jetzt sehr eisig. So, jetzt habe ich meine kleine Rundfahrt durch Klangfurt bald beendet. Kleine Stadtrundfahrt mit Wettersee und schauen was so die Photovoltaik runterbringt im Dezember. Das ja, ist natürlich jetzt da nicht sehr viel, Sonnenstunden bringt man leider nicht so viel zusammen. Vor allem nicht den Klang von da, überhaupt nicht. da es sehr oft neblig und bewölkt. Aber es ist mit dem dort möglich in einer Stadt auf die Radlwege herum zu Natürlich ist man nicht ganz so flexibel und wendig wie mit einem... Oh nur mit dem bike alleine, aber es ist nicht unmöglich, also von dem her ich hoffe ihr habt jetzt Spaß gehabt bei dem Video und werde euch natürlich mehrere Abenteuer mit dem Turbo noch näher bringen